Einen wunderschönen guten Morgen. Episode 350, ein Jubiläum. Wie gewohnt halten wir uns damit hier aber gar nicht länger auf, sondern sprechen heute über ChatGPT. Wohl wissend, dass alle Infos aus diesem Video bereits morgen früh überholt sein könnten.